Infrarotheizungen richtig positionieren. Zur Positionierung der Infrarotheizung habe ich heute Herrn Johann Beuer, den Heizkostenrebell im Studio. Welche Vor- und Nachteile gibt es zum Thema Positionierung der Infrarotheizung? Unendlich viele Vor- und Nachteile. Denn bei der Positionierung da trennt sich Spreu vom Weizen. Ganz einfach deshalb. Wenn ich da nicht die Gesetze der Natur verwende, wie Wärmestrahlung funktioniert, dann habe ich schon verloren. Ganz einfach. Dann kostet es richtig Geld. Mhm. Ich habe genug Installationen in meinem Infrarotleben <lacht> bisher <lacht> verändert, die ganz einfach falsch waren. Weil der Installateur, der Elektroinstallateur oder der persönliche Bekannte, der sich hier ja ganz besonders auskennt mhm. äh, in Infrarotheizung oder Mache Elektria, scheint sich hier ja auch sehr gut auszukennen. Ja, er weiß, wie die Dinge an die Wand geschraubt werden und wie sie verkabelt werden, aber wie die Wärme daraus funktioniert, dass man die richtig einsetzt. Und das ist genau der richtige Punkt. Es muss die Wärmestrahlung so ausgerichtet sein, dass die Leute richtig ordentlich was davon haben, dann ist sie günstiger und funktioniert besser als jede andere Heizung. Da gibt es ja immer noch die Frage, ist es an der Decke besser oder an der Wand besser? Was ist deine Meinung? Das ist keine Meinungsgeschichte, sondern wieder eine Geschichte der Natur. Wie muss ich die Wärmestrahlen zum Menschen bringen, damit beim Menschen dort die Wärme so ankommt, dass er richtig warm hat und dann den Temperaturfühler, sprich den Thermostaten, ein Stück zurückdreht. Das heißt dann Strom sparen. Super, recht herzlichen Dank für die Informationen. Mehr Informationen zu dem Thema gibt es bei dir noch auf heizkostenrebell.com? Genau, unter heizkostenrebell.com habe ich jede Menge Wissen gespeichert und dieses Wissen wird zur Verfügung gestellt bis hin, zu einem persönlichen Coaching, dass Sie da teilhaben können und wo wir jede Woche einmal am Dienstagabend uns treffen per Zoom und ich freue mich, wenn auch Sie dabei sind. Herzlichen Dank, Dankeschön.